am Rhein, an dem großen Fluss, der ja wirklich längst durch Deutschland geht und ich glaube auch der größte Fluss in Deutschland ist, und ähm, öffnen unsere Herzen und haben Kerzen ähm, und ähm, versuchen für eine halbe Stunde nur positive Gedanken, Licht und Liebe mit Unterstützung äh, der Kerzen und des Flusses in die Welt zu bringen. unfassbar es war unglaublich es war wirklich so dass äh, es waren ja tausende die mitgemacht haben und ich, ich bin ja jetzt ziemlich weit oben am niederrhein und man konnte förmlich spüren also wirklich spüren wie eine welle den rhein hochkam. Man, das war das, das kann man gar nicht in worte beschreiben also es war wirklich unglaublich und wir haben danach haben dann ganz viele fotos in den chat eingestellt und wir haben dann ein, ein Video gemacht von der Schweiz bis oben zur obersten Stelle, wo wir halt eben so überall die Menschen, die halt Fotos eingestellt haben, dass, dass man quasi so einmal den Rhein hochgefahren ist. Das sind 17 Minuten. Das ist fast wie so eine kleine Meditation, wenn man sich das anguckt, weil man fast überall sieht, wo, wo die Menschen gestanden haben. Es war un unglaublich. Und ich habe das ganze Jahr. Immer wieder, mal Menschen getroffen, ob jetzt irgendwo auf einer Demo oder so, wenn wir dann ins Plaudern kamen, die halt auch dabei waren und die alle das gleiche Empfinden hatten. Die waren alle so ähm, angetan davon. Und es gibt auch Menschen, die sagen, ähm, das hat mein Leben verändert. Einfach nur dieses Event. Und es gibt so ein, wir ähm, haben wir uns in der Nachbarschaft ähm, ein Pärchen, die sich da kennengelernt haben und jetzt bis heute zusammen sind das heißt also auch wirklich so ähm, ja paare gefunden haben und gestern hat ähm, wir hatten hier gestern bei uns so einen kleinen flohmarkt und da kam dann eine zu mir und ähm, hat sich bedankt für das letzte jahr beim rhein candlelight sie wäre auch dabei gewesen also ich kannte sie nicht und äh, sie sagt es hat es ihr das leben gerettet sie oh. war so ähm, so mutlos so frustriert vorher dass sie also einfach nicht mehr weiter wusste. Und dann hat sie an diesem Event teilgenommen. Oh, ich kriege jetzt ja noch so eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. <lacht> und ähm, sie hat halt eben dann da Menschen kennengelernt und dieses Erlebnis war so großartig. Es, sie hat mir gesagt, es hätte ihr das Leben gerettet. Und das, mhm. das, ja, das ist einfach toll. Das ist einfach toll. Und das ist, ähm, ja, ich glaube, der Rhein trägt auch noch mal viel dazu bei dass ähm, diese Verbindung ähm, ja dann auch nochmal wirklich spürbar wird. Für alle, die dabei waren, mhm. hat es bis heute nachgewirkt. Also von daher mhm. kann ich nur empfehlen, da mitzumachen und das zu spüren.